Am 26. November 2014 haben sich die Netzwerkpartnerinnen und Partner der Initiative Schulqualität Allgemeinbildung, SQA, zum fünften Mal in Wien getroffen. Dabei wurden gemeinsam Erfahrungen und Wissen über die Entwicklung von Schulqualität ausgetauscht. Im Zentrum des SQA-Netzwerktreffens stand diesmal das Thema Qualität, das von verschiedenen Seiten beleuchtet wurde. Die Netzwerkgruppe hat festgestellt, dass eben in den letzten zwei Jahren, seit SQA läuft, einfach immer klarer dass sich bei mir welche unterschiedlichen Zugänge und Definitionen von Qualität auch im Schulbereich gibt. Zu Beginn berichtete SQA-Bundeskoordinatorin Anna Lasselsberger über aktuelle Entwicklungen im SQA-Prozess. Anschließend gab es kurze Impulse zur Frage: Was heißt denn nun eigentlich Qualität? Qualität hat für mich zwei Aspekte. Das eine ist das, die sogenannten Hard Facts, das heißt, dass man wirklich messen kann, wie schnell ist das System. Und dann aber genauso gut, wie wird das System, also wie gut wird das System empfunden. Die daran arbeiten. Und natürlich muss das alles gut zusammenspielen. Das sind wie Passenteile und natürlich muss die Qualität jedes einzelnen Passigkeit, muss so gut sein, dass dann insgesamt dieses System so funktioniert, wie es funktionieren soll. Die Qualität ist, wenn der Kunde wiederkommt und nicht die Ware. Für uns stellt sich immer die Frage, was ist in der Schule das Produkt und was und wer sind die Kunden. Gruppen wurden verschiedene Fragen diskutiert. Was bedeutet Qualität in unserem Bereich und in unserer Funktion? Was erwarte ich von anderen Funktionen? Anschließend wurden die Ergebnisse zum Thema Qualität im Plenum zusammengetragen und diskutiert. Wir sind inhaltliche Netzwerkpartnerinnen. da geht es dann darum, sehr genau zu schauen, wie ist denn der Bedarf in den Schulen, was muss ich denn eigentlich alles wissen über die Schulentwicklungsprozesse und auch über den Bedarf von Lehrern und Lehrerinnen, von Schülern und Schülerinnen zu den Themen. Das Wichtige ist dabei, dass unsere, unsere Ziele, unsere Rollen und unsere Methoden von Klarheit geprägt sein müssen. Weitere Informationen zu SQA gibt es unter www.sqa.at. Das nächste SQA-Netzwerktreffen findet im Mai 2015 statt.